Du bist auf dich gestellt. Auf der Suche nach neuen Erlebnissen und frischen Eindrücken. Auf Schritt und Tritt, wo immer du bist, wann immer du bist. Manchmal ist das Glück nur eine kleine Begegnung entfernt. Manchmal musst du loslassen, um es zu spüren. Es ist eine Kunst, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Jeder Augenblick hält etwas Besonderes für dich bereit. Entdecke die Kraft des Unbekannten. Noch war es vertraut? Dann ist alles neu. Lass Dich darauf ein, begegne ihm mit offenen Augen, dann stößt das Leben mit Dir an. Öffne Deinen Blick, lass ihn schweifen, Dein Weitblick als Ausblick. Wage die Sicht in die Ferne, halte Deine Zukunft im Blick, mach die Tradition zu Deiner Inspiration. Denn Dein Leben ist ein Spiel, dessen Regeln nur Du bestimmst. Sei aktiv, hab Spaß, spür die Freiheit. Mach dich frei, um Ja zu sagen, Ja zur Liebe, Ja zur Veränderung, Ja zum Leben. Denn das Leben ist ein Fluss und der muss fließen. Fang ihn ein, deinen Moment. Nimm ihn auf in dein Leben mit all seinen Nuancen. Wie Musik fließt es in dich hinein und durch dich durch. Jeder Schritt fällt dir leichter. Das gute Gefühl erfüllt dich. Jetzt macht es Glück. Der Fluss nimmt dich mit. Du begegnest dir selbst, deinem Leben, deinen Träumen. Dein ganz großes Kino. Und beim zweiten Blick aufs große Ganze wird dir plötzlich bewusst, es ist dein Leben. Es ist dein Fluss. Lebe im Fluss. Leben am Fluss.